Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Zumindest, siehe links unten. Bruchterme kürzen. Also wir sind immer noch bei Arbeiten mit Termen. Und schauen wir mal, wie man Bruchterme kürzen kann. Was bedeutet Bruchterme? Also Brüche von Termen. <lacht> ganz einfach. So, Zuerst, die Schritte sind ganz äh, eindeutig und ganz... Wie man diese Reihenfolge muss man immer folgen. Erst vereinfachen die Terme, sowohl oben als auch unten im Nenner. Dann herausheben. Dann nach binomischer Formel suchen. Und dann hat man Produkte halt. Und die äh, Faktoren der Produkte, wenn sie gleich oben und unten sind, kann man dann kürzen. Schauen wir jetzt ein Beispiel und da wird es klar. So, da ist ein Bruchterm und wir wollen das irgendwie vereinfachen, im Sinne, dass wir das kürzen können. Und was macht man zuerst? Den Term oben und den Term unten vereinfachen. Das geht hier nur im Zeller oben. Da haben wir 2 mal das x, 6 plus 3, 9x und minus 5 plus 2, das ist minus 3x. Also das Ganze oben ist 9x 2 minus 3x unten bleibt es gleich, da kann man nichts machen, weil die Hochzahlen halt andere sind. Zweiter Schritt, dass man, wenn es geht, wenn es nicht geht, dann macht man das nicht, ja, aber man muss also diese Reihenfolge immer beachten. Zweiter Schritt ist das Herausheben, was wir auch jetzt gelernt haben, und das bedeutet, schauen wir mal oben, was kann man hier herausheben? 3x, ja, das kann man tatsächlich herausheben. 3x und wenn man das heraushebt, dann bleibt hier 9 durch 3, 3x hoch 2 durch x, 2 minus 1, die Hochzahlen x, ja, und dann minus 3x durch 3x ist 1 und in diesem Fall müssen wir diese 1 schreiben, ja, nicht nichts schreiben bitte, das ist doch 1. Und wenn man das umgekehrt jetzt macht, das ist tatsächlich 3x mal 3x ist 9 x 2 und 1 mal 3x ist 3x. Also da haben wir 3x heraushoben. Und was kann man unten herausheben? Unten kann man 2x herausheben. Ja? Also überall, alle Zahlen kann man hier durch 2 dividieren und halt dazu kann, ist der x hoch 1, also die 1, also wenn ich steht ist die Hochzahl 1, das ist dann so die kleinste Hochzahl von x und das kann man auch dann herausheben. Also 18 durch 2 ist 9, x hoch 3 durch x ist x hoch 2, 12 durch 2 ist hier <lacht> ja, muss ich auch korrigieren, ist 6 halt, das werde ich danach korrigieren und x hoch 2 durch x ist 1 und 2x durch 2x, das ist 1 und die 1 muss man wieder schreiben, also auch die 1 schreibt man nicht, wenn etwas anderes schon da ist, aber hier muss man das schreiben, ja? das hat man jetzt auch so gemacht, Und das nächste, das muss ich auch hier korrigieren, man muss nach einer binomischen Formel suchen. Ja? Und oben gibt es nicht mehr keine binomische Formel, unten, das ist ja x6 äh, hier, also, das werde ich danach korrigieren. Und das bedeutet, hier haben wir jetzt hier tatsächlich eine binomische Formel, das ist, das Ganze hier ist 3x-1 und hoch 2, ja. Und das bedeutet, äh, hier unten haben wir letztendlich 2x und was ist in Klammer? Das ist 3x minus 1 hoch 2. Und jetzt erst kann man kürzen, was man kürzen kann. Halt, ja? Also 3x hoch 1 minus 1 kommt da oben einmal und unten zweimal. Also die hoch 2 können wir wegtun. Ja? Und x hoch kommt oben und unten, das kann man auch kürzen. Also bleibt dann 3 durch 2 mal Klammer auf, 3x minus 1, Klammer zu. Ja? Das bedeutet, gerade ganze Ausdruck hier ist so viel. Ja? Und so kann man halt kürzen. Ja? Und korrigieren wir das vielleicht sogar ganz schnell. Ja? Damit das dann nicht so steht. Ja? Hier sollte eigentlich 6 stehen, da unten und hier auch fertig also da sind wir fertig und das steht auch jetzt richtig danke sehr so geht es halt mit bücher kürzen danke noch einmal